Und stimmt es, was man sagt? War es der schönste Tag in ihrem Leben? Dein Ehemann durfte ich nicht sein, also werde ich dein Liebhaber sein und dir alle Last dabei bringen, mehr als du erträumen kannst. Du musst wissen, dass es mir viel bedeutet, dass du mich in Posen fotografierst, die der Sittlichkeit widersprechen. Ich war zu allem bereit, um sie zu heiraten. Sogar eine Freundschaft zu verraten. Wer ist die Frau neben Pierre? Sie ist überwältigend. Du hast andere Mätressen, Ist es nicht so? Wenn ich andere Liebhaber hätte, würde ich dich dann besser lieben? Mach das niemals, Musch. Niemals. Oh. <lacht> Vergiss Pierre. Henri ist dein Ehemann. Ich habe Angst, sie allein zu lassen. Sie hat sogar von Scheidung. Gesprochen. Ich liebe sie nicht. Henri! Ich schreibe neuerdings. Man hat das Gefühl, dass sie über sich sprechen. Das ist modern. Liebesgeschichten mögen alle. Besonders, wenn sie skandalös sind. Habe ich sie schockiert? Was weißt du denn schon von Liebe? Ich bin der, den du liebst. Wir beide, das ist Lachen, weißt du? <lacht> Die Ehe könnte geheime Kräfte haben, aber ich bin nicht sicher, ob ich sie kenne.